Da wird Fado gesungen. Fado? Mhm. in Spa ähm, äh, Portugal? Ja, super, Sie haben das sofort erraten. Ich wusste, dass wenn ich Musik da habe, dann wissen Sie ja. das sofort. Ah. <lacht> ja. Portugal? Ja. Hör Ja. Ja. ja. ja. ja.